Ich hatte einen Livestream gemacht, in dem jeder auf einen Server joinen durfte. Nachdem alle sich dann ein Start Equip gesammelt hatten, fing dann langsam an, Lava von unten nach oben zu steigen. Ganz am Schluss gab es dann noch einen kleinen Fight und wer den dann auch gewonnen hatte, hat dieses Event dann gewonnen. Äh, ja, dann geht's jetzt los. Dann mache ich jetzt alle Game Mode Survival at Ah, hier hat auch jemand gemeint. Nummer an euch. Hier unten ist ein Spawner mit. Wait, noch nichts drinne. Eine Bucket. Ja, keine Ahnung. Wer Spaß hat, wer Lust hat, sich den zu holen. Hier ist er ungefähr. Müsst ihr schon selber hinfinden, aber ich denke mal, das sollte man finden. Noch ungefähr eine Minute, dann beginnt es, dann wird die Lava mhm. steigen. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, man kann sterben. Also wenn ihr jetzt an mit stirbt oder sonst was wenig Hunger habt, werdet ihr normal wiederbelebt. Aber wenn ihr an Lava sterbt, also wenn ihr Lava auch nur berührt, seid ihr direkt im Spectate-Mode und raus aus dem Game. Oh, da ist jemand gestorben. Bisschen blöd, dass ich, die, dass ich das nicht sehe, weggestorben gestorben ist. Du bist ein Lava gestorben? Der ist, der ist wirklich ein Lava gestorben. Hier kann es sein. War zu tief. Ja. Yeah. Da, guck mal, imagine, ihr, ihr geht hier meinen, beeilt euch gerade, rennt hier lang und fällt dann einfach hier runter. Oh, wait. Ist das hier noch innerhalb der Border? Ich finde hier ganz viele Sachen, Junge. Haha. <lacht> oh, das, das wäre auch ganz cool. Das könnt ihr euch wirklich holen. Hier ist es. Ihr seht es im Stream, wer schnell genug ist. Hier ist die Lava. Hier ist die Lava. Oh, da sterben ganz viele Leute, ihr solltet ganz schnell aus dem Wald rausgehen. Sehr, sehr schnell, die kommt jetzt sehr schnell. Diese Runde wird generell so eine Einspielrunde sein. Jo, einfach schon so richtige Base hier gebaut. <lacht> diese Runde würden wir sogar mit Teams machen. Also diese Runde dürft ihr am Ende dann auch alle Frieden schreiben und dann ist auch vorbei, ist auch in Ordnung. In einer Minute mache ich PvP an und dann bekommt auch jeder ein Schild. Und jeder, der ein Friedenschild platziert, darf auch nicht mehr angegriffen werden. Der macht Frieden. Und wer keins platziert, muss dann halt auch kämpfen. Der F ist actually tot. Nur an der steigenden Lava schon. So, ihr habt jetzt alle ein Schild bekommen. Jetzt könnt ihr alle... Ihr müsst euren Namen draufschreiben. Ihr müsst auch eure Namen draufschreiben. Sehr so... MC Flash. Subtutent. So, kämpft hier irgendwer überhaupt? Nee, jeder macht Frieden. Okay, da keiner attackt, gehe ich eh davon aus, dass Frieden ist. Drei Schilder einfach. We want peace. Das heißt, da werde ich jetzt die Map zurücksetzen, wie ich eben schon gesagt habe. Darf man und unter der Lavahöhe überlebt? Nein, das darf man nicht. Dann würde ich doch mal sagen, Leute. Game Mode Survival at A. Jo, wie viele Schweine hier sind. <lacht> die wollen einfach aus der Borde raus... Technoblades wollte nicht gekillt werden. Oh mein Gott, wichtiger Kill-Technoblade. Oh, da klappt jemand, alt F4 bringt Diamanten. Ihr dürft nicht vergessen, dass dieses Mal es keinen Frieden geben wird. Dieses Mal müsst ihr dann kämpfen. Oh, hat sogar jemand richtig gestrippt meint. Aber da ist doch Zeit. Nee, nee, nee, nee, nee. ich nehme zurück. Hier ist die Maschine. Da ist er. Okay, er war jetzt auch schnell genug, aber... Ah. Hätte schon fast knapp werden können. Ich gehe eigentlich mal einen Discord-Call von denen. Wenn er gerade wer ist. Moin! Warum klauen wir überhaupt mein Essen? Dieser Maxine Flipsy Waller, der regt mich auf. <lacht> ich dachte mir, wenn ich keine Musik habe, komme ich mal zu euch. TNC, guten Tag. Ah, guten Tag. Ja, TNC, ah, er genau, beobachtet uns. Ja, ja, ja. Ich Kurze Frage: Wie schnell wird man gewonnen, wenn man out of bounds geht? Achso, nee, außerhalb der Borders ist verboten. Wie? Jetzt stirbt es raus. Die Lava hat den Spawnpunkt erreicht. Oh, oh ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich habe eigentlich schon gewonnen. Ich habe den heiligen Redstone Dust. Oh, Look yeah. at me. Nein, aber wir können, auch, wir können auch am Anfang erstmal teamen, oder? Das ist doch nicht verboten. Der hinten team auch. Also ja. da passt es doch. Ja, gut. Also, wenn hier eh jeder teamt, dann soll es mir recht sein. Hi, hey, Apex. Hi, Apex. Wir hi. teamen so lange, bis, bis wir nur noch übrig sind und dann töten wir den Rest. Hinten oh, Pixelcraft. Oh, der einsame Wolf. Oh, ich würde ja. sogar in wichtiger Skins blieben. Wieso oh. sind die Knöpfe? Lol. <lacht> Buttons, am I right? Nicht Apples, am I right? Buttons, am I right? Zement, am I right, grad. Ja, <lacht> ha yeah, da ist für Zement. Ich hab als Bock, ja. diesen Jule zu töten oder so, wie er heißt, die sind so wichtiger Skin. Jules wird einfach nur von jedem gehasst, einfach nur wegen seinem Skin. Der Arme. Dann mach ich jetzt PvP an. Nein, lass PvP ist in an. Inkling in Inkling fightet, Ingling fightet, kill it, Inkling. Oh, hier sind schon viele. Jules hat es mit Schneebällen probiert und hat vergessen, dass hier ähm, dass Schneebälle nicht Nein, funktionieren das in dieser Version. Das nice. tut mir leid! Du tut so leid! <lacht> sorry, sorry! Oh. Ich hab mies so viel Blöcke. Die sind ja, das Team. Team. Okay, ich sehe, macht's eh schon, aber ich wollte einfach ganz kurz hier eine Brücke bauen. Es ist wieder an, ihr könnt euch jetzt schlagen. Ja, er hat keine Chance gegen zwei! Was will er denn gegen, gegen, ja. gegen zwei Leute machen? So, jetzt geht das BBP richtig oh, los! Oh, oh. Du angekommen. Oh. er hat er hat, Ich die hab nicht angekommen, mal angegriffen, mal das war Sweep Attack! Ah, sorry, ja. ich wusste nicht, dass du... <lacht> oh mein das Gott, wait. Master sein. Wait, Master Gamer äh, lebt noch. Wo ist Master Gamer? Du musst, du musst, du musst. Master Gamer hat sich da unten vercampt, das heißt, deswegen okay. ist er ich eh tot. Weil nicht, genau das bist. hat Aprix schon gefragt, ob man das machen darf. Und da habe ich auch Geht gesagt, nein, das kann man nicht machen, weil das ah, wäre ja, asozial. Nee, das heißt, MC Flash hat gewonnen und dieser, Kehr, dieser Kampf war leider ein bisschen lame, als ich dachte. Weißt, was? Was? Junge M&Ms. <lacht> Jetzt geht's los. Ganz kurz, Sancho, du solltest hier mal ganz schnell weg. Ja, Link, du hast ein Problem, oder? Link, du hast ein Problem. Ich kann dir gerne Kühe geben, wenn du möchtest. Ja, Link ist Link wurde von einem gigantischen gefressen und das ist jetzt im Game Mode Spectator. Oh, die Lava kommt hier. Ihr sollt langsam hochgehen, Leute. Alle einzeln hochbauen, weil Team ist in dieser Runde von Anfang an verboten. Sancho, es wird knapp. Nicht, nicht Senshu! Senshu! ist wirklich knapp! Ja, der ist hier unten. Oh, Senshu, oh oh. Jetzt fängt Senshu auch an. Able, Able, Able, Able, Able, Able, Able, Able, das taucht sich auch schon mal hoch. Oh, Wo ist Abriks eigentlich? Oh mein Gott, da unten ist einer auf den ein, äh, ein, Oh mein Gott, Zeus, HD! Ah lol, hier? Oh, wow, wow, wow, wow. Das wird spannend. Oh, oh, oh, oh, wird der Palutnis schaffen? Er ja, hat keine Blöcke. Hat er, hat er irgendwas? Senshu hat geschrieben, er hat zu wenige Blöcke. Ja, so wie du dich da hochbaust, wenn du ein bisschen schneller machst, geht's ja. Ich wurde gerade geleckt, tötet. Ich war auf Höhe 256 und war dann bald plötzlich Lava an mir. Oh, hat jemand schon mal so... angefangen, sich eine Base zu bauen mit, einer, mit einem Ofen. Senshu hat mhm. sich jetzt auch hochgebaut und er hat, hat ein Schild. Hat Schild. Das, ist ein, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Da muss ich jetzt nur noch eine Plattform bauen. Hier e wohnen und liegt. <lacht> Game Mode, rollo, Mode, und <lacht> was Gommel. er sieht? TNC ist. Voll cool. Ist, ist cool. Aber, ja. aber mit zwei O und einem L. Apex hat einfach ein Iron Piece, lol. Der krass equippte Dude. Subscribe to TNC. Oh, rote gemerkt, Cappy. Ja. Richtig stylisch am Start hier. Okay, ich nehme die Blumen, April. Nimm die Blumen. <lacht> Warum? Keine Girls, die dieses Projekt gibt. Ich muss, ich muss doch irgendwas machen. Ich hab so viel Langeweile. Ich mache dir jetzt einen Heiratsantrag mit einem Oh, April... schenkt dir auch was? Ja. Oh. Pilz. Hochzeitsmusik oh. spielt. Wir haben uns heute hier <lacht> versammelt, um <lacht> Samo und Memix zu verheiraten. <lacht> Sag mal, willst du Mimics zu deinem Mann nehmen? Ich bin ein Schrank. Äh. Ich bin Schrank, holt mich hier raus. Ich werde mit Weizen kämpfen. Okay. Das heißt. PvP. Nein, Denk dran, dass hier nichts bliefen dürft. Oh, hier kämpft jemand. Master Gamer und Senchu. Wer wird gewinnen? Master Gamer hat viel schlechteres Ja, Beide! Beide! Beide sterben einfach! Oh, oh, oh, oh. Ja, oh das oh, das komisch, das ist Redstone gegen Lava. Redstone gewinnt. Okay, Inkling versus Tim. Ihr müsst jetzt kämpfen. Du, du, du, du, du. Oh ich geh dann mal. da hinten oh. kommt ein anderer Kooperator. Wieso oh. hat er diese Blöcke? Ui, der war ein At er. Wieso? Na egal. Letztendlich auch egal, weil sie sind ja sind ja nicht wirklich bessere Blöcke oder sowas und das ich ja unfairen Vorteil so, weil jeder eh ein Stack-Blöcke bekommt. Oh mein Gott, oh mein Gott, was wird geschehen? Was wird geschehen? Oh, MT kommt näher, kommt näher, kommt Oh, er ja. sneakt sich von hinten an. Los damit, MS, mach es. Du hast die beste Rüstung von allen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Kämpft! Bitte! Leute! Ich will was, ich will was, ich, ich los. Ihr, ihr sollt kämpfen, ihr sollt kämpfen. Jetzt, ich, ich, ich hab, ich hab ihm den Weg gebaut, jetzt muss er rüber gehen. Ja, er ist, er weil, ich will, dass es hier an die Art episch ist. Nein, was oh mein Gott, nein, es würde geschehen. Nein, ihr sollt fett ab, doch mal kämpfen. <lacht> ja, ja. <lacht> Junge. Egal, jetzt kämpft, ist mir egal, wo ihr kämpft, doch ihr kämpft. Oh nein, oh nein, M&T, M&T. Nein, Ich darf nicht gewinnen. Nicht, nein, nein. Hä, hey, wieso er muss gewinnen mit dem guten Equip? Nice, damit hat MMTE gewonnen. Bitte, bitte mach mal Badline Dance für mich. Lol, los, mach Badline Dance. Seit wann. Ich bin mit Vanilla online. Ich kann nicht. Ich hab keine Badline hier. Seit wann war ich gemutet? Ich habe die ganze Zeit geredet. Keine Ahnung, du hast Vanilla. die ganze Zeit nichts gesagt. Jetzt hört auf. Hört auf, Leute. <lacht> <lacht> Ey, Samu. Samu. <lacht> Samu. Samu. We know we're not.